Lehrvertragsauflösungen und Lehrabbrüche. Was sind die Hintergründe und was können wir dagegen machen? Jährlich wird jeder vierte Lehrvertrag aufgelöst. Besonders häufig sind Lehrvertragsauflösungen in der Schönheits- und Elektrizitätsbranche oder auch im Gastgewerbe mit je rund 30 Aber was liegt das und was können wir dagegen machen? Über genau das rede ich heute mit dem Andrea Ruckstuhl. Er hat mit Jobcaddy in über elf Jahren schon unzähligen Jugendlichen in dieser Situation helfen. Ich bin Steffi und das ist die 15. Folge von «Inside Brustville». Hoi Andrea. Hallo Steffi. Da? Danke vielmals für die Einladung. Für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich leite zusammen mit meiner Kollegin JobKedi. Das ist ein Mentoring-Programm für Jugendliche, wo während der Lehre, nach der Lehre ein Problem haben. Und wir können sie mit Mentorinnen und Mentoren, die freiwillig bei uns engagiert sind, unterstützen. Als spannende und wichtige Zahl möchte ich, glaube ich, gerade am Anfang aufzeigen, wie viele Lehrverträge im Schnitt aufgelöst werden. Und zwar sind das etwa 22,4 Prozent. Dann gibt leider auch noch die Lehrabbrüche mit 4,4% im Schnitt. Vielleicht zum Starten, was ist da genau der Unterschied von einer Lehrvertragsauflösung und von einem Lehrabbruch? Wir reden von einer Lehrvertragsauflösung, wenn ein Lernende oder ein Lernender einen Lehrvertrag auflöst, aber dann nachher auch wieder eine Anschlusslösung findet in einem neuen Beruf, in einem gleichen Beruf. Das ist dann quasi die Ausbildung. die Ausbildung wird vorgesetzt. Von einem eigenen Lehrabbruch reden wir, wenn ein Lernende oder ein Lernende dann nicht mehr eine Ausbildung macht im Rahmen einer Lehre, sondern dann wirklich aussteigt aus einer Lehrausbildung heraus. Genau. genau, jetzt haben wir gehört, dass extrem viele Jugendliche über ihren Lehrvertrag auflösen oder auch über die Lehre abbrechen. Was sind denn die häufigsten Gründe dafür? Vielleicht auch so ein fehlender perfekter Match? Oder ja, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, vielleicht mal zuerst individuellen Gründe. Es gibt Lernende, die vielleicht beim Kollegen gehört haben, hey, wird doch auch Logistiker, der Kollege ist ein cooler Kollege, dann mache ich auch Logistiker, ohne mich gross damit auseinanderzusetzen, merken in der Lehre, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Beruf, da, da fühle ich mich nicht wohl. Und dann gibt es so eine Lehrvertragsauflösung. Es gibt aber auch möglich, dass es eine Lehrvertragsauflösung gibt, weil die Leistung nicht stimmt, die Leistung nicht stimmt in der Berufsfachschule, die Leistung nicht stimmt im Betrieb, so, das kann ein Punkt sein. Und wir gehören so in der Unterstützung von den Lernern, die zu uns kommen, immer auch. Ich habe mich nicht wohl gefühlt im Betrieb, ich habe vielleicht nicht genug in die Unterstützung von den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern Berufsbildner. Also das ist ein grosser Punkt. So, ich bin ich allein alleine gelassen worden, ich bin irgendwo angestanden und, und habe ein Problem gehabt und bin dort nicht unterstützt worden. Das ist so ein grosser Teil davon. Ja. Jetzt hast du sehr viele spannende Punkte genannt, die es eben auch oft gibt, was mich wundernimmt. Gibt es denn einen Unterschied, Mädchen Buben? Ja, das gibt es tatsächlich. Also, wenn man Statistiken anschaut, sind die jungen Frauen von Lehrvertragsauflösungen ein bisschen weniger betroffen als die jungen Männer. Es sind rund 19 Prozent der jungen Frauen, die eine Lehrvertragsauflösung haben, bei den Männern sind es 23 Prozent. Jetzt könnte man so ein bisschen philosophieren und, und spekulieren, wieso das so ist. Ich bin jetzt da nicht der grosse Psychologe, aber man könnte jetzt vielleicht davon ausgehen, dass vielleicht junge Frauen eher immer noch dazu erzogen werden, die An und zu zeigen, oder sich anzupassen und vielleicht die jungen Männer eher mal noch so ein bisschen mit etwas nicht zufrieden sind. Das ist auch durchgehend so. Aber das ist ein bisschen Kaffeesatz lesen. Und wenn man jetzt die Auflösungen anschaut, hat es teilweise auch einen Grund, der vielleicht kultureller Hintergrund ist, wieso ein Lehrvertrag aufgelöst wird. Vielleicht ist da eine gewisse Sprachbarrieren herum oder so. Das ist tatsächlich so. Auch hier, wenn man jetzt die Zahlen anschaut, sieht man, dass die, also insgesamt sind die rund etwa 20 Prozent. Wenn man es aber bricht auf die eigentlichen Lernenden, die eine Lehrvertragsauflösung haben, wenn man dort anschaut, wer es am meisten betrifft, dann sind das tatsächlich Jugendliche die nicht in der Schweiz geboren sind und keinen Schweizer Pass haben. Das sind, dort sind es dann 29 Prozent, die eine Lehrvertragsauflösung haben. Und bei denen, die in der Schweiz geboren sind und Schweizer Pass haben, sind es 20 Prozent. Also von dem her kann man so ein bisschen zurückrechnen glaube, dass es wirklich auch sprachlich etwas zu hat. Aber nebst der Sprache viel wichtiger ist, dass die älteren, das um Umfeld von den Jugendlichen wahrscheinlich auch unser Berufsbildungssystem viel schlechter kennt, die Jugendlichen weniger gut kann unterstützen kann also, oder vielleicht auch aus einer sozialen Schicht kommen. Die Eltern und dann die Jugendlichen, wo, wo man sich vielleicht nicht so gewohnt ist, die, die Unterstützung auch anzugeben. Also sicher weniger Sprache, also nicht, oder so muss ich sagen, nicht nur Sprache, aber Sprache spielt auch eine Rolle. Bei der Sprache finde ich noch wichtig zu betonen. Das vergisst man immer wieder. Sprache spielt in der Ausbildung im Betrieb nicht so eine grosse Rolle. Dort kommen die meisten Jugendlichen, auch wenn sie nicht so perfekt Deutsch reden, gut mit. Die Sprache spielt vor allem in der Berufsschachschule eine grosse Rolle. Und dort auch in einer zweijährigen EBA-Ausbildung spielt es eigentlich eine ganz zentrale Rolle. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass die, die Lernenden möglichst schnell, möglichst gut Deutsch können. Ich glaube, das sind sehr viele ja, interessante Punkte. Und da können wir sicher von Justi auch einen Mehrwert schaffen, den wir auch probieren, die Eltern, verschiedensten ähm, ja, Klasse äh, kultureller Hintergrund. Das duale Berufsbildungssysteme in der Schweiz aufmerksam machen und ich glaube, ihr Auf- und job gehabt, bietet allgemein einen sehr grossen Mehrwert in, der, in diesen Situationen. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was der Nebel Lehrvertragsauflösungen sind oder wo das das häufig passiert. Jetzt geht es mir aber auch vor allem darum, dass wir diesen Zuhörerinnen und Zuhörern Mehrwert können bieten können. Und zwar, wie können wir das Ganze verhindern? Was können wir aktiv machen, dass wir die Prozentzahl abbringen und verbessern können? Der erste Punkt ist sicher vor allem bei Justi, die grösste Lehrstellenplattform, die es in der Schweiz gibt. Info, Info, Info. Da hat es ja einen unglaublichen Informationskalt. Es ist wichtig, dass, dass die Jugendlichen und auch ihre Eltern von dem auch wissen, dass man dort, äh, sich dort informieren kann, was ist eine Lehre, was sind das für Berufe, auf die ich mich einlade? Dann ist es vor allem auch wichtig, dass die Lernenden die Möglichkeit haben, zu schnuppern, nicht einmal schnuppern, zehnmal schnuppern, verschiedene Berufe schnuppern. Und dort bietet ja ähm, Justi eine lässige Möglichkeit an, ich habe mir noch überlegt, vielleicht wäre es sogar eine Idee, so eine Chatfunktion zu haben. Also so wirklich ganz live lernen die. Oder das sind ja dann noch Schülerinnen und Schüler, sind die so unsicher was soll ich machen, wo soll ich eingehen. Vielleicht könnte man dort sogar mal so ganz eine kleine Chatfunktion, Chatfeister einbauen. So. Und von Seiten der Lehrbetrieb ist es mich wichtig, dass wir während dem Schnuppern nicht irgendwie ein Paradies vorstellt, sondern einen ganzen realen Alltag äh, zeigt. Und und das ist etwas, was wir beobachtet im Alltag beobachten, wenn äh, Schülerinnen und Schüler gehen schnuppern und dann die gehen dann meistens sehr früh, vielleicht zum Teil schon in der zweite zweites Sek, auf ins dritte Sek, und dann gehen sie dann ein halbes Jahr, ein Jahr später in den Betrieb und dann sind das ganz andere Leute, die dort arbeiten. Auch das, ist ein im Kopf dass Lernen die sehr per personenbezogen sind, wie wir alle Menschen auch, und, und dass es wichtig ist, so einen realistischen auf der einen Seite einen Blick zu bringen und auf der anderen Seite zu merken, hey, Lernende brauchen das eine starke Ansprechperson so schon in dem Moment auf das. Gut Rücksicht nehmen. da mhm. hier wieder sehr spannende Punkt für alle zu dass also Merkt euch das und probiert auch, schnuppere Schnuppern ja, so realitätsgetreu wie möglich zu machen. Es gibt ja auch immer wieder so böse Zungen, die behauptet, dass die Jugendlichen heutzutage eine falsche Einstellung haben zu der Arbeitswelt. Wie siehst du das? Ja, die Einstellung gibt es schon seit mehreren tausend Jahren. Also die Jugendlichen sind immer schlecht und sind immer schon schlechter, gewesen, als man sich äh, erhofft. Dadurch, ähm, dass man das wiederholt, wird das nicht wirklich richtiger. Ich glaube, man muss schon sehen, der, der Schritt von der Schule, erlaube ich mir jetzt sagen, als ehemaliger Lehrer, der Schritt von der Schule in die Arbeitswelt, das ist ein grosser Schritt. Wenn ich in der Schule irgendwie etwas nicht ganz richtig gemacht habe oder mal zu bin, hat das oft keine so wirkliche das also man hätte vielleicht einen Eintrag, einen Eintrag im Zeugnis, aber viel mehr ist nicht passiert. Also das muss man auf der einen Seite sicher sehen. Und von wegen falscher Einstellung, man hört heute so Gen Z, Gen -Z Generation Z habe ich irgendwie so eine, eine falsche Einstellung gesehen das anders. Generation Z hat eine gescheitere Einstellung zur Work-Life-Balance und wir, sagen, wir Alten sagen jetzt mal, sagen Ihnen, seit Jahren, hey, schaut, auch dass es euch gut geht. Die Arbeit ist ein Teil von Leben, das Privatleben hat einen Teil, das Sozialleben hat einen Teil. Also eigentlich sind die junge Menschen von der Generation Z dort, wo wir sie eigentlich seit Jahren wollen. und Von dem her, nein, ich finde nicht, dass sie eine falsche Einstellung haben, sondern sie haben eine ganz realistische Einstellung. Und, das dürfen wir im Jahr 2000, 2023 nicht vergessen. Wir sind in einer Situation von einer Multikrise. Wenn man sieht, was die Jugendlichen beschäftigt, die Klimakrise ist da, wir haben die Pandemiekrise gehabt, wir haben wir haben einen riesigen Krieg in Europa, das ist etwas, wo, auch wenn man das nicht ganz aktiv mitbekommt oder, oder beobachtet, das ist ein Druck, den Jugendliche spüren und ich denke, das muss man und darf man als, als Berufsbildner und immer mitdenken, dass das Menschen, die heute in der Lehre sind, Menschen, die heute jung sind, die in der Adoleszenz sind, einfach auch mitbeschäftigt. Wenn man jetzt bei sich im Unternehmen jemanden aus der Generation Z anstellt und zum Beispiel eine Lehre anbietet, ja, in einem gewissen Bereich, gibt es irgendwelche, ich ja, sage jetzt mal Warnsignal oder etwas, das man frühzeitig erkennt. Ich glaube, die Person ist nicht so zufrieden, könnte vielleicht zu einer Lehrvertragsauflösung kommen. Wie kann man das erkennen, frühzeitig? Ich glaube, das kann man dann erkennen, wenn. Wir machen zur so die Erfahrung in den ersten zwei, drei Wochen strahlen Jugendliche, wenn sie am, äh, in einen Lehrbetrieb kommen, sie finden alles lässig, äh, gehen vielleicht mit auch äh, zu einem Kaffee, zu einem Zunini, zu äh, miteinander zu Mittagessen. Und sobald es so also erste Anzeichen gibt, dass sich Jugendliche zurückziehen, ist das so ein Warnsignal. Und dort finde ich einfach ganz wichtig, gerade sofort auf das reagieren. Nicht im Sinne von «Hey, du kommst jetzt wieder nicht, was ist denn los?», sondern so «Ich-Botschaften mache, ich habe bemerkt, du bist diese die erste Zeit, bist du Du hast mit uns die, ähm, Pause gemacht und jetzt merken wir, du bist, so ein, bisschen durch, bist so ein bisschen ruhig, bist nicht mehr ganz so fröhlich. So einfach ganz zeitnah, freundlich ich rückmeldungen machen, sobald ich so etwas beobachte. Super. Und gibt es noch etwas, wie man als Brustbildner oder Brussbildnerin unterstützen kann? Unbedingt. Ich denke, das Wichtigste sind so standardisierte, regelmäßige, genaue, Feedback, sagt das im, sagen wir jetzt mal in einem Lernbericht. Wir machen die Erfahrung im Alltag, dass Jugendliche, die eine Lehrvertragsauflösung haben und zu uns kommen, immer wieder völlig überrascht sind, dass es das eine Lehrvertragsauflösung gegeben hat. Dann, haben, dann fragen wir am Anfang, ja, haben es nicht Dann haben wir euch keine Rückmeldungen gegeben. Dann sagen Sie nein. Und wenn man dann so einzeln mal von, von der Lehrbetrieb hört, doch natürlich, wir haben eine Rückmeldung gemacht. Das heisst, offensichtlich sind die Rückmeldungen vielfach zu wenig genau, zu wenig ausdrücklich zu wenig standardisiert. Und das ich, ist, ganz ganz wichtig. Und bei Rückmeldung ist etwas, das ist mir vor allem so ein grosses Anliegen. Man darf nicht nur Kritik anbringen, die darf man und muss man anbringen, aber Lob! Wir alle Menschen, ob jung oder alt, wir sind auch sehr darauf angewiesen, zu hören, was wir gut machen. Das Gute verstärken, ohne dass man Kritik auslässt. Aber das ist, denke ich, ist ganz, ganz zentral wichtig. Super, danke vielmals für die Tipps. Ich glaube, da kann jeder und jeder, der dazu lässt, sehr profitieren. Auch wir bei Justi die ja auch Lernende ausbilden. Ich glaube, das ist sehr wertvoll denken. Jetzt hast du vorher noch so ein bisschen die Multikrise angesprochen, den Krieg in Europa, also ja, so ein bisschen die psychische Belastung. Welche Rolle spielt denn die psychische Gesundheit in so einer Situation? Wenn man zum Beispiel sieht ähm, Zahlen, wo beim 147 Anrufe, also Jugendliche, wo beim 147 beim Beratungstelefon Telefon Anrufe, die hat massiv zugenommen, auch äh, Zahlen von jungen Menschen, die sich äh, bei psychiatrischen ähm, Stellen melden. Also das, die die psychische Grundbelastung, die hat dramatisch zugenommen. Ich finde, es steht uns nicht zu, das zu werten, sondern man, nehmen, man muss das einfach ernst nehmen. Das denke ich ist das Erste. Und vor allem nicht mit Standardsätzen abtun. So im Stil von ja, wir haben es früher auch einmal schwierig gehabt. Das nützt gar nichts. Wenn ich weiss, dass ich einen anderen Arm gebrochen habe und ich einen jetzt auch gebrochen habe, dann tut mein Arm jetzt gleich weh. Ich mache jetzt ein solches Bild. Und von dem her denke ich mich ganz wichtig, dass man es ernst nimmt. Nicht vorbeibäbeln, nicht irgendwie finden, Jesus Gott, du bist einen Arm ab, sondern wenn so Zeichen kommen, können wir das wirklich ernst nehmen. Und ich find, so, gerade bei den psychischen Belastungen auch zu wissen, was kann ich als Berufsbilderinnen und Berufsbildner unterstützen kann und wo komme ich auch an meine Grenzen, wo bin ich auch nicht richtig. Dort finde ich es ganz wichtig, dass man auch sofort zeigt, schau, ich habe das wahrgenommen, ich sehe das, da, das, Ihnen oder dir geht es nicht gut, ich würde Ihnen oder Ihnen empfehlen, professionelle Unterstützung zu holen. So, so finde ich, kann man eigentlich mit jungen Menschen, die psychische Probleme haben, umgehen. Jetzt hast du hast eben gesagt, okay, wenn man Unterstützung ins Boot holt, jetzt ist mir zum Beispiel noch die Frage in Synchro, wann hole ich denn die Eltern ins Boot, also wann kontaktiere ich die Eltern, bringt das überhaupt etwas? Da wir, muss man gross unterscheiden zwischen den Eltern von Minderjährigen und Volljährigen. Wir wissen, bei den Volljährigen haben eigentlich die Eltern ich sage jetzt mal, aufgrund des Arbeitsgesetzes nichts mehr zu sagen. Natürlich sind ja dann die Eltern schon lange dabei und haben auch ursprünglich mal den Lehrvertrag unterschrieben. Dort finde ich muss man immer ganz aufpassen, bei, bei Volljährigen, dass man das immer auch mit Rücksprache oder nach Rücksprache mit den Lernern macht. Bei Minderjährigen finde ich dass was ich vorher angetönt habe, dass mit den Lernberichten, mit den standardisierten Feedback, das ist eine gute Grundlage, um mit denen auf Eltern zugehen und zu sagen, schauen Sie, wir sehen, mit der Leistung ist es vielleicht nicht optimal und wir merken, das geht ihrem Kind, ihrem Sohn, ihrer Tochter nicht gut. Und natürlich auch dort völlig transparent in Absprache mit dem Jugendlichen, dort die Eltern zuzuholen, aber immer auch gewahr sein, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die der sind. In der Pubertät. Vielleicht sind dann die Eltern die Falschesten, Aber ähm, im Einzelfall könnte das sicher eine gute Unterstützung sein, wenn man die Eltern dazu hat. Jetzt haben wir viel von den Lehrbetrieben, Berufsbildnerinnen, Älteren geredet. Aber wie geht es denn den Jugendlichen in so einer Situation? Ja, okay. Ganz unterschiedlich. Wir haben es mit Jugendlichen nach einer Lehrvertragsauflösung zu tun, die wissen, das ist easy, die meisten finden wieder eine Anschlusslösung. Dann haben wir es mit Menschen zu tun, die total in ein Loch sind, weil sie das erste Mal eine Lehrvertragsauflösung haben. Vielleicht eben die Statistik nicht kennen, dass man es eigentlich relativ einfach wieder eine Anschlusslösung findet. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und <perfekt 140 Händler> Entsprechend unterschiedlich muss man mit ihnen dann umgehen. Wir machen so die Erfahrung, gerade wenn es so jemand ist, der in ein Loch geht. Wir haben so, äh, das, ich, ich, ich, kommt mir jetzt gerade das Beispiel in Sinn, ein junger Mann, der wo, es wirklich nicht gut gegangen ist, hat zuerst die Mutter angelötet und äh, hat herausgefunden, dass wir vom Jobcenter so Unterstützung anbieten. Jugendliche so ein bisschen widerwillig mitkommen und dann haben wir so gesagt, was da bei uns das freiwillige Angebot ist. Und dann ähm, spätestens in dem Zeitpunkt, wo wir haben können sagen, hey, schauen Sie, das ist das ist nicht Sie allein, wo das betrifft, sondern jede Vierte betrifft das. Die Wiederinstiegsquote ist sehr sehr hoch und wenn man das gezielt angeht, Findet auch wieder eine Lösung. Von dem Moment hat er aufgemacht und spätestens dann, als er seine Mentorin kennengelernt hat, wo es dann ganz konkret darum ist, eine neue Bewerbung zu schreiben so, und das erste Vorstellungsgespräche angegangen ist, da hat's so. Hat er wieder hat er aus dem Loch herausgefunden. Aber so auf deine Frage, ja, sehr unterschiedlich, wie wir Menschen sind, könnte ich auch sehr unterschiedlich mit dem Jetzt hast du eine spannende Story, sage ich jetzt mal, erzählt. Als Abschluss ist es natürlich immer spannend, ja, so ein bisschen zu hören von erlebten Fällen oder auch vielleicht gibt es Fälle, wo es ein Happy End gegeben hat. Kannst du vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, mir kommt äh, ein junger Mann in den Sinn, der, er zu uns kam, hat er eine Lehre gemacht im Detailhandel, im Verkauf. Er Möbelverkauf teure Möbel verkauft. Das ist, ähm, ich muss es schnell im Hintergrund erzählen. Das war in der Pandemie. Gewesen. Wir hatten do zumal noch kein Live-Gespräch. Wir haben die via Zoom gemacht. Ich han mit dem jungen Mann ein Aufnahmegespräch gha, Ich das in das Kinderzimmer gesehen. Ich habe im Hin Kinderzimmer im Hintergrund ein großes Ferrari-Plakat gesehen. Ein riesiger rote Ferrari. Und dann habe also ich gesagt: hatte, ah, Sind Sie Autofan? Ja, das merkt genau. Geschichte und so. und dann hab ich gesagt, wieso haben Sie dann nicht irgendwie Lehrstelle gesucht im Autobereich? Da hat sie, ja, das hätte ich eigentlich schon wollen. Und da hat man so gemerkt, dass die ursprüngliche Datenhandelslehre in im Möbelbranche, dort ist so ein bisschen über, über Bekannte von den Eltern und so. Aber war eigentlich überhaupt nicht seine Geschichte. Dann ähm, hat er mit der Mentorin irgendwie das vertieft, hat gemerkt, hey, komm, also, das, hier brennt ja eigentlich mein Herz für die Autobranche. Also ich versuche doch dort wieder etwas zu finden. Man hat dann die Lehre, die, die Bewerbungsunterlagen aufbessert, äh, hat sich bei Ganz verschiedenen auch, Autofirmen gemeldet und er ist in einer Autofirma gelandet. Und das ist noch nicht das Happy End, sondern das Happy End ist, weil er in einem richtigen Umfeld war, hat er es derart auch leistungsmäßig Gas gegeben, dass er den 30 besten Lernern gehört hat, wo er dann das Recht hatte, einen vierwöchigen Sprachaufenthalt in London zu machen. Also eine totale ähm, Happy End-Geschichte. Selbstverständlich ein bisschen gesagt sind nicht alle ganzen so happy-ending, aber das ist wirklich eine lässige Geschichte. Ja, ich glaube, da können wir definitiv um eine Happy End reden. Danke vielmals für das Teil dieser Geschichte. Ich glaube, das motiviert doch einige und man sieht, dass man, ja, wenn man auch für etwas brennt, sich einen passenden Ort für sich selbst findet. So, als Abschluss so ein bisschen ein Learning für die Lehrbetriebe oder die Postbildnerinnen und Postbildner, die du kannst du noch einmal zusammenfassen. Auf was sollte jeder Lehrbetrieb im Umgang mit Lernenden achten? Ja, da kann ich es ganz einfach machen. Ähm, Wenn ich meine Lehrer werden? Habe ich meinen damaligen gimli gefragt, was braucht es braucht, wenn man mit jungen Menschen arbeitet. Und hat er gesagt, junge Menschen gerne haben. Und so banal, dass es klingt, ich glaube, das ist A und so. Der Job ernst nehmen. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner heisst in erster Linie Menschen gerne haben, seinen Job gerne haben, seine Branche gerne haben, seinen Betrieb lässig finden und. Mit Respekt und auf Augenhöhe mit Lernenden umgehen. Das ist eigentlich das A und so. Alles andere, wie man ausbildet, wie das technisch geht, das sind dann eigentlich wie nur noch, ich sage jetzt mal, so ein fast Nebensächlichkeiten. Und nochmals zusammengefasst, wie lässt sich eine Lehrvertragsauflösung verhindern? Zeit nehmen, Zeit nehmen. Gespräch suchen, sobald man merkt, dass irgendetwas nicht gut ist, auf die Lernenden zugehen. Und dort das Gespräch suchen, Rückmeldungen geben, wie ich am Anfang gesagt habe, klare Rückmeldungen geben transparente Rückmeldungen geben, Lob und Kritik äußern. Und ja, manchmal kommt es zu einer Lehrvertragsauflösung. Nicht jede Lehrvertragsauflösung ist eine Katastrophe. Es gibt ja Programmeunterstützungen, wo dann die Jugendliche dabei unterstützen können, eine neue Lösung zu finden. Danke für die Wort zum Schluss. Jetzt wie immer unsere letzte Frage. Was ist dein grösster Wunsch für die Vorbildungsbildung? Mein grösster Wunsch ist, dass wir in dieser in der Haltung, wie ich es jetzt beschrieben habe, weitermachen miteinander, nicht auf der einen Seite der Betrieb und auf der anderen Seite lerne miteinander. Es lohnt sich. Das überall, aber das ist es. Super, danke vielmals. Ich würde sagen, wir haben sicher einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch weiterhelfen oder auch aufzeigen, dass sie in so einer Situation nicht allein hier stehen und dass es immer irgendwelche Lösungen gibt. Falls ihr da draussen noch offene Fragen habt, sind Jobcaddy oder natürlich auch mir von Justi sehr gerne für euch da. Andrea, danke dir vielmals für das Gespräch und für deinen Einsatz für die Lernenden und die jungen Fachkräfte in der Schweiz. Und danke euch allen fürs Zuhören. Und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Inside Sportsbildung. Ich